Oh shit, here we go again. <lacht> <lacht> again, again. Ja, Super Metroid. Wir, wir, wir kennen es, wir haben es Ende 2019, Anfang 2020 äh, auf meinem Kanal gespielt. Und heute geht die Korb sozusagen in eine zweite Runde. Nur, dass es viel, viel besser ist. Aber wir starten, ich, ich gehe jetzt rein ins Spiel, ähm, wir starten direkt rein. Weil, ähm, dann kann man es euch be besser erklären, was jetzt so krass ist. Es ist, es ist, es ist halt wirklich besser, also, äh, ihr werdet es sehen. Ja, ja, wir das werden das Metroid ist in... Okay, ja, das liest das schon vor, ich muss Metroid ist in Captivity, habe ich gehört. Habe ich auch gehört. Ja, das ja. war's auch Jumbo. Oh, oh nein, nicht Jumbo, Schreiner. Meinst du, er hat schon mal Metroids gegessen? Ich weiß es nicht. <lacht> Vielleicht hat seine seine Oma Erna, seine Tante Erna das gemacht. War es seine okay. Tante oder seine Oma? Von der er immer redet. Ich weiß es nicht. Ich weiß <lacht> es ist nicht. Es ist nicht gut. Auf jeden Fall, ähm, passt auf, dass schon Schreiner euch nicht irgendwie auf Twitter total krass disst. Weil Beleidigt. Das, das macht tatsächlich. <lacht> Nicht so gut, ja, Aber ja äh, gut dass wir auf Jumbo Schreiner gekommen sind. <lacht> das ja. ist doch über Super Metroid reden. Ja, <lacht> ähm, es ist wie Super Metroid. Also, wir spielen ganz normal Super Metroid mit einem kleinen Twist. Und zwar spielen wir, also, es gibt eine sogenannte Modifikation, die heißt Multitroid für Super Metroid. Ähm, also, die findet ihr auf multitroid.com. Und da findet ihr eigentlich auch alles weitere, um das hier auch zu spielen. Und das Tolle ist, man kann hier wirklich Koop spielen. Man kann mit bis zu drei Spielern, glaube ich, äh, zusammen Super Metroid spielen. Und zwar sieht das so aus, dass man die Energie, die Munition und alle Items, die man sammelt, ähm, miteinander teilt. Außerdem, genau. ja, außerdem, wenn man ein Item sammelt, dann hat der, hat der andere Mitspieler das auch direkt. Und das ist eigentlich sehr interessant, weil ähm, wir können so unabhängig voneinander die Welt erkunden. Also ich kann nach Bünster und Krateria, Daniel kann nach Meridia und da heulen, weil er äh, nicht mit den Walljumps klarkommt. Und den Sand. Der ja. Sand ist so drin. Und, und dem Wasser. Und dem Wasser. Eigentlich ja. alles. Und da sehen wir es auch schon. Ich muss da gerade ganz kurz was anpassen, Leute. Ja, ich auch. <lacht> okay, da sind wir. Ähm, ihr wollt wissen, wa warum wir gerade neu gestartet haben. Ähm, ihr könnt es sehen. Unten, also unten in der Mitte, sehr, sehr groß, seht ihr eine interaktive Map von Super Metroid. Ähm, pink heißt, den Raum haben wir schon mal äh, ja, betreten und blau haben wir noch nicht betreten oder lila oder wie auch immer. Äh, ihr diese Farbe nennen wollt und ihr seht es, ähm, ich bin das gelbe Symbol, ich habe einen wundervollen Poxchamp Emote und äh, Daniel hat viel äh, Sadman also Pepe the Frog, man kann da verschiedene einstellen und das ist der Grund, ja. warum wir gerade neu gestartet oder kurz gekratzt haben. Ein wirklich mächtiger Grund. Ja, ja weil ich finde, dass es notwendig dass wir diese Figuren da haben. Und die bewegen sich halt über die Map und wir können halt sehen in Echtzeit, wo der andere ist. Das hat, ich habe es mal überprüft, ich glaube, nicht mal 20 Millisekunden Verzögerung oder so. Also es ist Echtzeit. Äh, Rocky, es kann sein, dass wir ja. sterben. Okay. Okay. Ja, ähm, das Lustige ist, diese Sequenz, da kann man eigentlich nicht sterben in Super Metroid, aber in dieser Koop schon. Weil, ähm, ja, weil, weil wir uns ja die Leben teilen und ja. es ist ganz seltsam. Es ist ein bisschen asynchron so gesehen. ja Aber ansonsten, ja. Das Spiel geht halt davon aus, dass ähm, man, wie heißt es, äh, also man kann da nicht sterben. Also sobald man wenig Leben hat, wird getriggert, dass diese Animation kommt. Das Problem ja. ist aber, wenn man schon wenig Leben hat, was nur sein kann, weil, man, äh, weil ein anderer Spieler Damage bekommen hat, hm. ähm, dann ist die Animation noch nicht gestartet beim anderen Spieler und dann kriegt er halt doch noch Damage. Und da kann man ja. theoretisch sterben. Und, ähm, das Problem ist, wenn einer von uns stirbt, sterben wir beide. Genau. Und dann sehen wir sogar die Map im Ganzen. Ja, gerade also sehen wir... Das ist halt wirklich alles und das ist sehr nützlich. Das heißt, wir werden wahrscheinlich so viele Items wie möglich sammeln. Ob wir alle sammeln, kann ich nicht garantieren. Das, ja. muss dann, das sammelt dann Rocky, die ich nicht kann. Ja, also wir haben überlegt, es vielleicht zu 100% zu machen, weil... Es, es, es hat schon Anreiz. Ich finde, es würde gut passen. Ob wir es machen, wir wissen es noch nicht genau, aber wir werden es sehen. Und... Ja. Der Lande, gerade. Ja, ich, seh ich das sehe. <lacht> ja, und... Ist ähm, hier beim Radar ein Pogschip. Was ja. macht der hier? Und damit es für euch ein bisschen angenehmer ist und für uns tatsächlich auch, ähm, haben wir die Map so aktiviert, dass sie ein bisschen ran und Dann seht ihr auch, wo wir sind, weil... Für uns selber ist es tatsächlich auch ein bisschen sehr klein, finde ich. Deshalb ja. ist es so besser. Und, ähm, ja, das ist eigentlich eine sehr interessante Mod. Ähm, ich gehe jetzt nach Krateria, um Bomben zu holen, tatsächlich. Okay, dann, äh, wer holt den? Wir sollten vielleicht noch den Morphball holen. Äh, ja, also der Morphball, der ist ja in Krateria. Verstehe. Ja, ähm, die Sache ist die: Also, du musst du kannst da bleiben, weil da unten gibt's noch okay. nichts. Ähm, wir teilen uns halt die komplette Energie und alles und das ist halt sehr interessant, weil man muss ein bisschen aufpassen. man kann theoretisch, es ist möglich, dass einer beim Boss ist und der andere, äh, es gibt ja verschiedene Farmstationen für Energie und so und Munition, dass der andere sich dann äh, Munition äh, farmt und man kann sozusagen die Bosse extrem schnell zerstören, wenn man will und das ist echt lustig. Ja. <lacht> ähm, und ähm, ja, wir haben jetzt zur Map geredet, also ihr seht halt die ganze Map, wo wir sind auf der Map und was wir schon gesehen haben für Räume und welche nicht und das ist halt gut für die Übersicht. Ich finde es übrigens gut, dass du die grüne Farbe hast, weil Pepe the Frog ist grün, das, das finde ich sehr passend. Oh, das ist gut, dass es das dir aufgefallen ist. Ja. Ähm, und die andere Sache ist, ihr seht oben in der Mitte zwischen beiden Bildschirmen, ähm, oh, äh, zwischen beiden Bildschirmen einen Item-Tracker. Das trackt halt alle unsere Items, die wir im Laufe des Spiels bisher gesammelt haben. Ihr seht, ähm, den Morph -Ball haben wir. Äh, die Missiles, die werden nicht angezeigt tatsächlich. Also Missiles, Super Missiles und Power -Bomb werden nicht angezeigt. Ähm, aber das ist eigentlich egal, weil das sieht man ja oben auf dem Screen bei uns. Du kannst die Missiles. Genau, habe hab ich auch schon sofort eingesetzt. Ich war direkt an der Ja, bitte fahren Missiles, weil ich muss selbst jetzt Missiles haben. Okay, das ist heißt gut. Ich, ich krieg ja gleich den Container, nehme ich an. Ja. Vielleicht sogar die Bomben. Ich weiß gar nicht, welcher Raum das gerade ist. Äh, das What? ist eine Map. Krieg. Ich glaube das ist eine Map. Ah ja, das ist die Map. Okay. Brauch ich nicht. Ich noch eine Missile. Die brauche ich halt echt nicht, die Map. Ja, die <lacht> Map, die haben wir halt. Ähm. Das ist halt verdammt interessant. Also man hat, Also ist es ist auch für euch sehr, sehr zuschauerfreundlich, würde ich mal behaupten, weil. Selbst wenn ihr Super Metroid nicht kennt, ihr seht, wo wir etwa sind in der Welt. Und ihr könnt ein bisschen verstehen, worüber wir reden. Weil ihr es ein bisschen optisch äh, sehen könnt, wo wir uns befinden. Was, denke ich, sehr hilfreich ist. Und es hilft uns ehrlich gesagt auch sehr. Und zum anderen, der Item-Tracker ist halt auch sehr gut, damit man weiß, was man hat. Und damit ihr auch wisst, was wir haben. So, und ich habe einen Missile-Tank geholt. Und ich gucke gerade mal. Ich habe gerade abgespeichert, beziehungsweise mein Spawnpunkt bestimmt, weil tatsächlich ja. kann ich, es läuft alles über seinen Spielstand und ich kann halt meinen ja. Spawnpunkt bestimmen. Das ist eigentlich auch ziemlich interessant. Äh, aber auch Daniel, ich kann den Missile Tank noch nicht holen, äh, den Energy Tank noch nicht holen. Warum? Weil die Gegner in dem Raum spawnen erst, wenn man hier wieder aus dem Gebiet rauskommt und gegen die Space Pirates kämpft. Oh, das heißt, ich sollte auch runter? Nein. Hä? Schau dich einfach weiter um. Du kannst, okay. ja, du, kannst ja, du kannst ja schon mal den Schoße besiegen. Äh, ja, das kann ich. Während haben wir ich Bomben? Bomben, äh, Bomben haben wir nicht, aber du kommst ohne Bomben dahin. Ich versuch's mal. Hier runter. Du, also oh, ich krieg Schaden. <lacht> Aus dem Schaden zu bekommen. Ist... Ja, das, das, das irritiert tatsächlich. Aber ansonsten. Ey, das passt schon. So, ich darf jetzt einmal hier hochklettern und dann gleich wieder runterlaufen, runterfallen um den Energy Tank zu holen. Hm. Aber ich finde, ich um wollen wir den Energy Tank haben, so am Anfang ist er eigentlich relativ hilfreich. Der ist mehr als nur hilfreich, den sollten, also Energy Tanks sollten wir auf jeden Fall so alle holen. Also, nachdem du den Schoso besiegt hast, kriegen wir ja glaube ich die Bomben und dann können wir sowieso einen Energy Tank holen. Aber ja. ich glaube ein zweiter ist besser. Ich glaube, du kannst dann einfach gleich nach äh, Kriteria gehen, auf der linken mhm. Seite. Nein, da brauche ich doch die Dings, die Bomben. Powerbomben. Die Bomben, normalen Bomben, die kriegst du vom Shoso. Ah, okay. Hast recht. Natürlich hast du. Ja stimmt natürlich. Natürlich <lacht> habe ich recht. Natürlich. Okay. Äh, ich glaube du. Chose. Ich glaube, du musst erst den Shoso besiegen, bevor. Ähm... Ja, ich, ich tu, tu ich gerade. Hier ist der Schoße. Du hast ihn. also du hast die Bomben, okay. Weil irgendwie. Äh, Space Pirates sind immer noch da. Das ist seltsam. Die sind immer noch da. Keine Ahnung. Die ich müssen ich... da sein. Ja, ich. Die ich, sind ich... immer da. Na, ich. Ich warte einfach mal, bis du den Schoße besiegt hast. Mann, ich krieg Schaden einfach so. Du kannst Missiles nehmen, die machen richtig Damage. Oh. Du solltest auf welche Farm. <lacht> das mache ich. Das ist sehr gut, ich habe schon gewonnen. Es <lacht> ist halt wirklich nützlich, wenn einer farmen kann und der andere besiegt so den Boss. Ich hab... Ja, kannst kannst du... Was. Okay, ich, hab, ich hatte Angst wegen der wenigen Energien nach unten zu gehen. Okay, die Schoße sind immer... Äh, die... die Space Pirates sind immer noch da. Egal. Hä, ja, die sind immer in dem Raum, wirklich. Also... Echt? Ich will mir so nicht ja. verschwinden, aber okay. Also, selbst wenn du sie besiegst einmal, die, die kommen zurück. Okay, das wusste ich nicht. Das weiß ich, weil ich da zweimal angegangen bin oder so. Wegen dem Energy Tank tatsächlich. Als die High Jump-Boots hatte. Nice. Ja, man kann mit einem kleinen äh, Damage-Boost kann man den ähm, tatsächlich jetzt schon bekommen, den Energy Tank. Warte, also ich will noch da unten diesen. Oder warte, das machst du einfach und ich gehe schon links Ja, mach du das. Äh, ich mach das. Ich weiß, ja, muss ich mich auch noch gewöhnen, dass der andere einfach meine ganze Arbeit übernehmen kann? <lacht> ja, total darauf habe ich Bock. Nee, ähm, es gibt ja auch hier nichts mehr. Also, hier wo ich gerade lang gehe, ist eine Sackgasse für mich sozusagen. Energy Tank so, aus dem Nichts. <lacht> die Sache ist, die es ist verdammt schwer, dieses Item zu kriegen. Weil man hat nur ein kleines Zeitfenster und man muss halt sich damit spusten. Ich hätte es beinahe geschafft, aber leider hat sich der Block schon wieder regeneriert. Es kann ein bisschen dauern tatsächlich. Also Daniel, passt ein bisschen auf wegen der Energie. Ja, ich, ich, ich sehe schon. Alles gut. Au. Äh. Oh, ich denke mal die ganze Zeit, von was werde ich getroffen? Aber ja, Koop. Okay. <lacht> äh, Resettle ich Room mal ganz kurz. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Brunstar oh. Um gleich den Pflanzenmann zu besiegen, oh Mann, auch shit Oh das war so knapp oh shit, warte, warte Ich, ich hol uns Energie gerade Das ist gerade, das ist ja. ein bisschen irritierend So, ich gehe am besten Die beiden nach unten. Oh, schau mal Hab ihn Das ist sehr gut ich weiß gar nicht, was links und rechts ist, aber ich weiß, dass hier der richtige Weg ist Fürs Erste. Ich werde noch zurückkommen. Macht euch keine Gedanken, ich habe alles unter Kontrolle. Und wenn nicht, kann Rocky da hingehen. <lacht> was ist das für eine Einstellung? <lacht> was ich nicht mache, tut Rocky. <lacht> Am Ende sieht es einfach so aus, dass... dass dass wir ganz normal, dass ich ganz normal Super Metroid alleine durchspiele und Daniel einfach. Daniel läuft einfach in der Welt rum. <lacht> wir machen ins geheimen Race so. Äh, wahrscheinlich kommst du irgendwann zu einem Punkt, wo ich gar nichts mache. <lacht> Spaß. <lacht> Steh ich einfach nur so rum. Nein, die Sache ist die, äh, wenn wir erstmal alle normalen Items haben, also Super Missiles, äh, Missiles, Powerbomben, <lacht> dann können wir eigentlich so viel Kram machen dass wir eigentlich die ganze Zeit was tun können, bis wir ja. halt die 100% haben. So, ich öffne mal schon mal hier den Speicherraum. Ich sehe auch da auf der Karte, dass es links weitergehen kann. Aber ich weiß gar nicht, was ist da links? Siehst du das? Da, wo ich jetzt bin. Äh, links, links, links, links, links. Ach, was ist das für ein Raum? Ich sehe hier keinen Block. Das... Ach, nee, da kommst du von der anderen Seite rein, da, wo man den Speed Booster braucht. Achso, ja stimmt, ja, okay. Oder man kann den Mockball, das ist so ein, ein Glitch. So ein Glitch, aber ich kann den nicht. Weil der, der ist kacke. Wir sind keine Speedrunner von dem Spiel. ja Ich habe mir gestern einen angeschaut tatsächlich. Äh, der ging 45 Minuten, glaube ich. Und äh, da, da hat sich jemand äh, gedamaged boostet. Das fand ich ziemlich interessant. Damage boosting ist verdammt äh, effektiv. Die Sache ist die... Oh, habt ihr das gesehen? Die, ähm, je nachdem es wird also in welche Richtung du geboostet wirst ist davon abhängig in welche Richtung du schaust und zwar du wirst immer in die entgegengesetzte Richtung äh, gedamaged boostet was sehr interessant ja. ist so Missiles. Du du zum Glück in dem Raum wo man farmen kann also äh, solltest du Probleme haben dann komm einfach zu mir hier kann man nicht farmen ne bei mir also. Okay. Aber natürlich geht das Spiel dann noch deutlich schneller, also wir werden schneller als im eigentlichen. Äh, ja da, sagen ja so. gut, das ist ja. das ist ja nice es, es, es spart einfach für uns beide etwas. Ja. Und, äh, da, du, kannst kannst eigentlich du kannst eigentlich schon zum Boss gehen, weil äh, du musst nicht alles sammeln. Also ja, ich habe nur ein bisschen. Das hast, du das, hast du das hast äh, du die Missile Tanks da geholt, die da sind alle oder? Ja. Also, den, wo man eigentlich den Grappling Beam braucht, und äh, noch der dann beim Charge spielen. Okay. Ja, man muss ja, man muss nämlich nicht. Oh. Ihr solltet Missiles nehmen, um die Space Pirates zu bekämpfen. Die ich gleich brauche. <lacht> Spaß. Ja, du kriegst ja. Das war alles. Hab auch alles gesammelt macht ihr da keine Gedanken. Oh shit. <lacht> Gegner. Ja und hier, ihr seht es. Das ist eine dieser, das ist diese goldene Statue, die ihr auch im Tracker seht. Ähm, wenn die grau werden, das heißt wir haben die Bosse besiegt. Also diesen speziellen Boss besiegt. Ja. Das ist Ä absolut fantastisch, ich bin ein Fan davon. Ja. Sehr, sehr hilfreich. So, dann, dann gehen wir mal mit, nach Daniel, nach, äh, ja, Crateria. Oder? Ja. Hey, nee. Was ich meine, was anderes Prinz, kannst Prinz, du, glaube ich, nicht Brinster, oder? Brinster, nee. Brinster. Crateria ist, glaube ich, direkt nebenan. Crateria ist, glaube ich, das oben. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Ostrasse Fall. Das ist das gleiche Land. <lacht> Triggert. Ähm. Ja, das ist halt sehr interessant. Man kann halt sehr, sehr viel zusammen absprechen. Und wie ja. gesagt, jetzt am Anfang, wir haben gerade am Anfang halt relativ wenig Möglichkeiten, was wir machen können, während Daniel gerade beim Boss ist. Und ich wusste nicht, dass es hier die Map-Daten gibt. Geil. Oh. Hast du die Map-Data hast du die Map -Data eigentlich gerade auch bekommen? Äh, warte mal, das interessiert mich das auch. Ich bin Brinstar. Also Na, nein. ich bin im selben Gebiet wie du. Nein, habe ich nicht. Ich hab, ich sehe nur, dass äh, der Raum markiert ist, aber nicht äh Okay, okay, dann... Aber das ist halb so schlimm. habe mich nur interessiert, weil ist eigentlich relativ egal für uns, aber ja. Ups, scheiße, jetzt habe ich... Sorry, ich, ich, ich hole dir neue Missiles. Das ist kein Problem. Ich habe hier auch ein paar Pollen, die ich abschießen kann. Abheulen. Aber ja, das wird das wird später noch mehr, also je mehr Items wir sammeln, desto besser natürlich. Auch. Desto mehr können wir uns abwechseln. Nein, oh Gott, nicht getroffen. Fail. Ich brauche Energie. Du kriegst aus dem Nichts Energie. Aus dem Nichts. Oh, wo kommen die 30 Missiles? Ich weiß es nicht. Ich glaube. Ich glaube, sowas wie ein Gott existiert dann doch wohl doch. <lacht> oh, scheiße. Zum Glück meint er es gut mit mir. Oh ja, Mann. Nicht so wie Miyamoto. <lacht> ja, Hast du jetzt einen Gott. Hast du den Boss besiegt? Noch nicht, der. Der, der, ist, der wird zwar immer rötlich, aber er ist noch nicht tot. Ich hasse okay. den Boss übrigens. Der ja, dauert lange. Der dauert lange, Ist nervt. Ähm, die Sache ist die. Ich glaube, du kriegst Super Missiles da. Mhm, so ist es. Ich komme auch nicht zurück ohne Super Missiles tatsächlich. Also, hier ist äh, ja. dieser Zwischenraum quasi. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll: Die Durchgänge. Ja. Wann hast du ihn besiegt? Gleich. Es <lacht> dauert ein bisschen. Er wartet da, der gute ich fahr okay. mal. Ich fahre mir jetzt schon echt lange. jetzt oh, nö. <lacht> Komm, du hast volle du hast volle leben und und 30 missiles und wenn du das nicht schaffst dann keine ahnung haben wir es auch nicht verdient ja weil ich habe es geschafft ist jetzt fertig ja, jetzt haben wir jetzt noch shit ein der hier spawnt und dann... oh ja ich speichere definitiv mal ja weil ähm, speichern ist so also daniel kann speichern das hat er glaube ich auch schon erwähnt daniel kann speichern es bringt ihm theoretisch aber nichts weil also es bringt ihm schon was, und zwar, sein letzter Speicherpunkt, ähm, bestimmt, wo er respawnt. Während, ja. ähm, aber dennoch wird der äh, Fortschritt, den er seitdem erhalten hat, ähm, also den Fortschritt, den wir haben, der gespeichert wird nach dem Tod, der ist abhängig davon, wann ich gespeichert habe, weil ich der Host bin. Ja. Oh, hier ist ein, halt aus. Hier ist eine Missile-Station. Ja, und ich habe eine super missiles Nice. weitermachen. klingt wunderbar, da. Und die Stelle, wo man zu Crate kommt, ich find's fucking dumm. <lacht> Können wir mal darüber reden, also gleich, ich es euch zeigen, mhm. natürlich schon, aber... Gehst du zu Crate? Ich, ich find's ja so. Äh, ja, oder wolltest du? Äh, mir ist es egal. Mir auch. Wir haben so wenn, viel wenn du dir zutraust, Crate zu besiegen? Ding ist halt, was soll ich sonst machen? Du kannst du ja mitkommen. Ja nee, ich will aber nicht, dass wir beide hinter der blöden äh, Absperrung feststecken. Ja, das stimmt. Aber wir werden uns den Wave Beam früher holen. Also, ich hab's zumindest so vor. Den Wave Beam? Ja, den kann man sich früher holen. Was? Hat mit ein paar Wandsprüngen. Aber ich brauche die High Jump Boot. Okay. Jetzt bin ich aber interessiert, Daniel. Was du für krasses Threads hast. Was ich, meinst du meine Speedruns, Stress? Ja. Tja, äh, das ist ein Geheimnis. welche Items hast du denn hier schon? Okay. Äh, ja, wirst du sehen. <lacht> ja, man sieht halt nicht auf der Map, welche Items man gesammelt hat. Das gab's erst später, als Metroid wirklich super wurde mit zero mission <lacht> Ja. Leider hat der kein Co-Op, aber... Hätte er einen, dann hätten wir wahrscheinlich auch Zero Mission gespielt. Hätten, da hätten wir glaube ich Zero Mission vorgezogen. Weil ich sagen muss, ich muss zugeben, dass ich hier mit der Steuerung irgendwie besser klarkomme als auf der Switch, ich weiß auch nicht. Das ergibt eigentlich keinen Sinn. Gehe ich eigentlich nochmal denselben Weg? Kommt man da hoch, da wo der Grapple Beam eigentlich notwendig ist, mit Wandsprüngen? Bestimmt, aber... Ja, den habe ich ja geholt, den Container. Als ob mit Wandsprüngen ja. ja ich kann die Wandsprünge hier nur auf der Switch. Ja, ich brauche irgendeinen besseren Controller, denke ich. Das ist wie bei Zero Mission. Bei Zero Mission habe ich es mit dem Pro Controller der Wii nicht hinbekommen, Wandsprünge zu machen, aber mit dem Xbox Controller bin ich gefühlt Gott. Ja, mit dem, mit dem Xbox Controller sowieso. Ich habe das Gefühl, das Ding ist einfach präziser. Äh, ja, also ich benutze das D-Pad, aber ja ja ich, ich ich den Stick weil keine Ahnung keine Ahnung solche das heißt, Spiele, die funktionieren besser mit Leaphead, habe ich das Gefühl bei mir hört sich euch an hm. okay ich glaube ich bin wohl eher auf dem Weg zu Crate da mache ich Crate ist er da rechts Crate ist rechts ja oh ich dachte, wolltest du wolltest zu Crate gehen ich komm mit <lacht> oder ich meine, was soll ich sonst machen, wenn ich. Äh ja, wobei wir wissen ja eigentlich. So, ich muss einen Wandsprung machen und es hat geklappt, direkt um den Tank zu bekommen. Ja, wir können sonst nichts machen gerade. Ja, deswegen. Der Anfang, also man muss eigentlich bis Create hat man relativ wenig Möglichkeiten, wenn man Casual spielt. Ey, da sind wir wieder. Ich wurde überhaupt nicht gestört gerade. <lacht> Es ist passiert, ich kenne das nur zu gut. So. Aber nicht, ich sorge dafür, wenn, wenn wir die heinjump Boots früher haben, dann, dann haben wir eigentlich kein Ja. Wir sind gerade genau an derselben Stelle. Ja. Wäre schneller. <lacht> ja, das Ding ist halt, wir können uns nicht gegenseitig nicht sehen, aber das wäre also glaube ich wir, zu viel verlangt. Ja, wir können uns nicht sehen, aber das ist eigentlich vollkommen okay. Ja, deswegen ist ja die Map da. Äh uh, ja, wir können eigentlich nur nach unten gehen, es sei denn wir können fast in Walljumps. So. Ich probiere mal. <lacht> ich hab dir den Glitch ja gezeigt mal, ein Video davon geschickt. Den du ja, da machen musst nicht und daran. Erinnern, und, echt? Gestern oder vorgestern? Verdammt, aber mich stören die, diese Fuckviecher. Ja. Man kann die mit Missiles killen tatsächlich. Wusste ich nicht, lol. Aber ich, wusste, ich will die jetzt nicht aufbauen Ja, ich wusste auch nicht, dass man die mit Super Missiles killen kann. Fuck. Ich habe so gefragt, äh, okay, ich habe irgendwann äh, in einem Discord gefragt, was ich machen kann. Und die meinten tatsächlich, ey, du kannst mit Super Missiles die Ripper zerstören. Und das habe ich total gemeint, blowt, weil in Zero Mission ist es nicht so. Hm. Ähm, kannst du... Warte, ja, komm, das machst du, das Item. Ähm Das Item? Wenn du jetzt nach rechts gehst, in den nächsten Raum, hm. ähm, da geht's nach oben. Okay, ja, da probiere ich mal. Das, das holst du. Ich weiß nicht, was es ist, aber... Der ist besser, glaube ich, gell? Ja, Der ich glaube. Glaub, den hole ich. Ja, Spencer. Spencer von Alkali oder sowas, keine Ahnung. <lacht> ja. Gibi war sowieso besser. Nee, Spencer und Gibi, das, das sind die einzigen. Gibi! <lacht> Ich mag die Stelle, wo er von in irgendeiner Folge von oben da fällt und dann Gibby schreit. Fuck. Ja, Gibby, Gibby dies. Okay, ich find's gut. okay, warte, du. Ich glaube, wir kriegen. Ja, geh, du gehst nach Crate und ich hole äh, in Norfair den High Okay, das klingt nach einem Plan. Wir haben keine Super -Massals. Ja, ich habe Ich, ich habe sie für die eine Tür gebraucht. Ich hab sie für den Weg nach. äh. Crate genutzt und dann hab ich gemerkt, scheiße. Ja. Ähm. Und das ist ins besser. Ja. Ich habe gesehen, ich. Also, man muss ja für Crate, um dahin zu kommen, äh, Super verwenden. Dann habe ich erst danach gemerkt, dass ich. eigentlich Super brauche, um weiterzukommen. Um zu kommen. Ähm. Also ich, Der Ice Beam hier ist echt cool, war, aber was. Warte, die Super brauche ich jetzt, für... Eine haben wir noch. Ich will mir... Oder? habe ich den falschen Raum? Scheiße, ich habe den falschen Raum gewählt. Mhm. Sorry. Egal. Für mich ist die Tür offen, das ist das Wichtigste. Was ich auch ein bisschen schade finde, ist, ähm... Die Türen, die man aufgeschossen hat, die gelten nur, wenn man sie selbst aufgeschossen hat. Das okay ist... Ja. Ich brauche nur super Missile für Crate. <lacht> ich weiß. Sorry. Nein, entschuldige dich nicht. Ich, ich hole mir mal kurz, ich, äh, ich hole mir mal welche. Ja, farm einfach mal. Ich hole währenddessen gerade einen Energy Tank und, und High Jump ist auch um die Ecke, soweit ich weiß. Ich habe glücklicherweise eine bekommen. Nice. Zwei, cool. Dann kannst, du, kannst du jetzt zu Crate gehen. Weil hier, habe yep. ich, ich habe den High Jump. Boah, der High Jump. Alter, das ist doch cool, dass um so ein Text eingeblendet ja. Warte wart, wart, wart, Leute, wir haben euch das krasseste noch nicht gezeigt, und zwar, äh wo ist es? Wir können chatten! Wir können, <lacht> wir können über Multitroid, äh, gibt es ein Chatfenster? Oh, ihr konntet es gerade sogar in der Aufnahme sehen. Ja. Weil ich außerdem den falschen, also ihr konntet es sehen gerade wo die Map ist, weil ich einen Fehler gemacht habe. Auf jeden Fall, das, das ist cool. Auch wenn wir reden können, aber ich find's lustig. Mhm. Ich erinnere mich als das Internet fun nicht funktioniert hat, als wir das getestet haben. Und dann habe ich, ja. hab ich Daniel über Super Metroid geschrieben. <lacht> das klingt zu so dumm. Okay. Super Metroid ist echt tolles, äh, beste Social Media Plattform. <lacht> ja. ja. Es gibt da keine Social Justice Warriors. Was ich mich gerade frage, wollen wir eigentlich die Parts, soll, beenden wir die, oder machen wir Cut? Mm. Also machen wir Cut, oder spielen wir einfach weiter? Machen Cut und spielen weiter, denke ich. Okay, also vermutlich endet jetzt hier der erste Part, und äh, ja, es geht dann weiter mit Create. viel Spaß. <lacht> viel Spaß, ja.